Im Haus, ich bin durch den Keller raus. Ah, deswegen ähm. ist die Spinne da so aktiv. Jaja, ja, die mag mich. Achso, wir haben glaube ich einen Grabstein-Mod. Das heißt, ähm, wenn man stirbt, äh, kugeln nicht einfach alle Sachen so in der Gegend rum, sondern man hat Grabsteine und wenn man den Grabstein abbaut, kriegt man die ganzen Sachen. Ah, oh, ich habe da gerade einen See aus Öl gefunden wo man nicht reinfallen sollte, weil jetzt in der aktuellen Version vom Modpack tatsächlich die Negativ-Auswirkung von Öl realistisch funktioniert. Man ist vergiftet, man kriegt Halluzinationen. Yes. Ah, mehr Reis. So, wo war das Haus da hinten? Okay. Soll ich jetzt mal testen, ob das grüne Wasser tatsächlich Gift ist? Nein, ich bin nicht vergiftet, okay. Das heißt, das grüne Wasser hier in dem Biom ist nur die Farbe vom Wasser? Hier drüben in dem grünen Wasser befindet sich ein Creeper. Hinterm okay. Haus. Also nicht in das Was Wasser hinterm er? Haus. Grünes Wasser, grüner Creeper. So, äh, hast du mal schneller Pick für mich? Ja, wo bist du? Ah, oh. Moment. Weil ohne Pick kann man den Grabstein, glaube ich, nicht abbauen. Achtung. Mhm. Ding. Dankeschön. So, ich bin jetzt auf dem Zwischenfriedlich. Äh, mein Grabstein schwebt in der Luft. So. So geht's auch. Da hast du dein Pick wieder. Und mein Inventar ist voll. Kannst du die Kiste mitnehmen? Wo ist die? Ach da. Ah, da unten. Hm. Hast du dein Pick? Nee, da ist der Pick. Ich denke mein Inventar dürfte. Ein Platz habe ich noch. Okay. Dann. Ähm. Zur Insel? Ja. Ich bin noch mit drei Herzen unterwegs. Okay, ich bin wieder voll. Super. Ähm. <lacht> <lacht> das heißt, ich greife mal die Insel an, wenn da noch irgendwelche Skelette sich. Da ist mit verstecken. Sicherheit noch das Skelett, ja. Mhm. Oh naja, das kann die Spawner. Also, von dem Winkel schaut's gut aus. Wo bist du? Da. Direkt dahinter. Okay. Wir hätten uns einfach nachts drunter durchtunneln können. Okay, also die Insel geht weiter. Hast du noch die Schüsseln? Ja. Du kannst einfach an der Kuh hingehen und mit der rechten Maustaste mit der Schüssel klicken. Dann. Ich esse erstmal das Zombiefleisch. Wobei, das kann man trocknen und Zombie-Jerky daraus machen. So, was schmeiß ich weg? Machen wir die Hau weg die Sticks, das so, Zeug so, kriegen wir immer wieder. Ah, so Hallo also Kühe, okay. gib mir... ...einen Winkel werfen, wo das Zeug nicht gleich wiederkommt. Ein Heuballen, ja, nee, der ist dekorativ, den behalte ich mal. Da gib, ein mir Stone. Okay. gib mir... ...gib mir Schwammersuppe. <lacht> ich hab eine Schüssel verbraucht. Was? Ah, na, also bei mir ist sie bloß woanders hingrutscht. Ach so, Das kann natürlich sein, dass die leeren Schüsseln ja, und die Schüsseln genau. nicht. Ja. Tja, da muss ich was wegwerfen. Mhm. Was... Ja, oder... warte mal, Mabel. da können wir jetzt die Kiste aufstellen, wir wollen ja da einziehen. Das stimmt. Moment. Ähm, ähm. schauen wir noch darüber auf die höhere... Oder mhm. sind da keine Kühe? Mal schauen. Mhm. Wir müssen natürlich auch nicht direkt auf den Kühen wohnen. Oh, ah, da sind schon die Wasserpflanzen. Ich glaube, das ist insgesamt eine sonnigere Gegend als der Steinsumpf, in dem wir gerade waren. Wo bist denn du? Äh, Ein Stück weiter gegangen. Da hinten. Hallo! Ah, dort hupst du. Mhm. Kommt ah, die Kühe ist mit. Das braucht man auch bald. Kommt die Kühe mit? Mhm. Äh, ja, man könnte sie mitziehen, wenn man mit Getreide wedelt, aber wenn man da in der Gegend einziehen, zum Beispiel da ist eine schöne Felswand, wo man ein Haus reinbauen könnte. Okay. Ah, das sind nochmal Kühe. Ah, und das scheint mir wieder Öl zu sein, also nicht in das schwarze Wasser hüpfen. Komm mal mit. Ja, ich habe gerade noch was gegessen. Äh, da schwimmt irgendwie Zombie-Gehirn oder irgend sowas. Ja, das habe ich gerade entsorgt. Ah, ich glaub, na gut, wenn wir... Jetzt werden wir noch keine solchen Minions bauen, und ich schätze mal, man kriegt ziemlich viel von dem Zeug. Also man kriegt dann eben Arme von einer Spinne oder... also Spinnenbeine halt dann, oder... ähnliche Sachen. Ah oh ja, ziehen wir unter diesem Pilz. Oder bist du nicht so der Pilzbewohner-Typ? Ja. Äh, Eisengräbel. Das heißt, wir haben Eisen? Wenn ich mir vorstelle, dass ich mich jetzt monatelang vom Pilzsuppe ernähre, das ist schon eher traurig. Naja, man <lacht> hat was. Da hinten ist übrigens wieder Skelett, aber es ist weit genug weg und hier ist die Ölpfütze Na, toll. Mach mal... Ja gut, suchen wir da weiter nach der ersten Basis, ja, ich weiß die Pilze keine nicht. Ne, es ist mein, hier gibt es halt wirklich jetzt Essen ohne Ende. Mhm. Das ist schon ja, ein dicker Punkt. Erste Basislager da. Ja, im Zauberwald. Dann würde ich sagen, ich habe ziemlich viel Cobblestone. Ich. Mach einfach mal aus dem Pilzerhaus. Aus welchem? Aus dem. da. <lacht> Dem großen Braunen, ähm, du bist ja lustig. Ich habe keine Ahnung, wo du rumrennst. Immer noch dort bei den zweiten Kühen, die wir gefunden haben. Ah, bei, beim Öl? Ne Ja, hinterm Öl. Ja, genau vor dir. Ja, unten am ah, Ort. ja, ich sehe dich jetzt. Okay. Ja, äh, ja ich hätte auch ein bisschen Cobblestone. So also, mhm. wir nehmen praktisch den Pilz aus Dach oder wie? Genau. Würde ich jetzt mal sagen. Na gut, dann mache ich da mal mit. Mhm. Ist vielleicht lustig. Also wir werden das ziemlich schnell verschönern, was wir da Ah oh, Quatsch, was mach ich denn da? Also ich wollte so die Außenkante. Genau, ich wollte habe wollte gerade fragen, Außenkante oder Innenkante? Also, ja, wo? also außerhalb von der Außenkante. Also dass der Pilz im Cobblestone ist. Genau, dass also, der Pilz so inset, ja. Mhm. Okay. Aber ich hab's ein bisschen verbockt. Natürlich. Mhm. Du, was bist ja auch hier, du bist ja auch hier der Grafiker. Äh, Von was? Beiden. Grafiker verbocken alles, oder was? Äh. äh naja, na ja, mehr als ich. Sagen wir es mal so. <lacht> Super Argument. Ähm. Du bist mehr Grafiker als ich, also tendierst du mehr dazu, Sachen zu verbocken als ich? Hä? Nur grafische Sachen. Ich hätte jetzt gesagt, Innenarchitekt. Also... An sich bin ich Programmierer, äh, bloß mal so, als Anmerkung. Ja, Programmierer ist ja heutzutage jeder. Ja, das stimmt. Grafiker traut sich fast keiner sein. <lacht> Doch, eigentlich. Das ist jetzt gerade so äh, stigmatisierter Beruf. Ich bin Grafiker, aber sag's niemandem. <lacht> mhm. Hallo Katze. Ah, hallo Iriku. Du meinst jetzt die äh, Real World Katze. Ja, genau, die hier mhm. gerade ist. Ich wundere, warum ich mit mir selber spreche und nicht mit ihm. Ja, ja. Hm. Mhm. Äh, was mache ich schon wieder? Diese Wand die ist falsch. Was machst eigentlich du? Ähm, bauen. Ach so, du willst die beiden Pilze connecten. Ja, selbstverständlich. Okay. Ja, ich hab Aber... da so gerade ein Problem mit so einem riesigen roten <lacht> Äh. Aber der Pilz ist ein bisschen größer als sein äh, Außen. Hm? Ich hab den Eindruck, dass der Pilz. Autsch. Oh, das tat weh. Ist das oben auf dem Pilz gewesen oder was? Äh, fast. Ich war neben Pilz. Also oh, oben so, neben Pilz. Sollen die Kühe Ding dann schaubt, eigentlich. Letzte. Sollen eigentlich die <lacht> Kühe in unserem Haus sein? Äh, ja, ich mache doppelte Tür, dann können sie rein und raus. Also so Katzentür. <lacht> Kuh-Tür. <lacht> mushroom tür Die Mushroom, wenn es auf einfach die Pick rennst, die hat plus 3 Attack Damage. Also. Da hast du ein Problem. Aber ich merke gerade, wir sollten mal wieder schneller machen weil es dunkelt. Irgendwie hat man manchmal bei Minecraft den Eindruck, es ist immer Nacht. Und natürlich haben wir hier in der Nähe keine Schafe. Wir haben doch schon ein bisschen Spinnenseide, kann man damit ein Down Bett machen? Ja, du kannst aus vier Spinnenseide eine Wolle machen und das heißt, nachdem wir 2 drei 3 Wolle brauchen. Lass mir zwischen den Pilzen 4 den 4 einen Raum 5, 5, 5, 5. offen, oder machen wir das zu, damit sie nicht rein Äh, Was? Ach so. Äh, ja, machen wir oben die Dichtdecke, Dach, Dichtdecke, Dach zu. Muku, geh aus dem Weg, wenn du da nur lang stehst, dann werden wir von irgendwelchen Zombies gefressen. Ich nicht, ich bin auf dem Pilz, da bin ich sicher. Bleiben wir oben über Nacht. Ich wir bin, was von Skeletten erschossen. Ich bin oben und oben ist gut. Mhm. Wo ich bin, ist oben. <lacht> Und oben oh. ist gut. <lacht> ich mach mal ein bisschen Licht innen und außen. Aber oh die ja, Kühe sind teilweise mitnehmen. schon extrem nervig. Weil dumm oder weil viel? Die latschen einem immer in den Weg. <lacht> also. ich glaube, ich setze jetzt mal hier Fackeln einfach, damit lustig hell ist. Okay. Also ich versuch's es noch fertig zu kriegen. Wenn ich dir helfe, dann, dann geht's schneller. Ja, ja. Das. Hey, ich hab Licht. hui Äh, ja. Äh, hey, du baust ja hier fast so eine Treppe für mich. Was? <lacht> Könnte ich machen. Nee, passt schon. Das <lacht> beste sind ja die S-Geräusche in Minecraft. Was ist jetzt hm. noch zu machen? Äh. Ja, die restliche Au. Wand. Äh, doch, ja, die Treppe ist <lacht> eins weiter. <lacht> ja, die Treppe. So, jetzt bin ich out of Cobblestone. Ich mache einfach mal mit dem komischen trockenen Dreck weiter. Hauptsache, wir haben ein Plätzchen für die Nacht. Ähm da geht's dann wirklich nach hm. unten? Ja, Kuh, he? Du hast gedacht, dass du reinkommst, aber nichts da. Ja, Kuh, cool, sowas hast du noch nicht gesehen, wie? <lacht> so. Wieso ist hier noch offen? Äh, ich bin gerade beim Zubank. Äh, wo haben ja. ich hier rumgebaut? Ich habe ja falsch gebaut. <lacht> hm. Das sieht doof aus. Oh man, das muss ich morgen gleich korrigieren. Ja. Oh. Ich kümmere mich jetzt auch gerade überhaupt nicht um Gegner, die vielleicht schon hinter mir stehen und gleich explodieren oder so. Oh, so, und Panic's Mushroom Imperium. <lacht> Mushroom Fortress. Mhm. Ich habe noch zwei Cobblestone. Okay. Ähm... Ja, stimmt denn die Wand? Nein? <lacht> Dann geh doch mal aus dem Weg. Vielleicht kannst du ja die Kühe wegkicken oder so. Ich muss die Wand korrigieren, das habe ich aber gerade schon gesagt, dass ich das... Ja, ja tun ich habe bloß schon mal so geplant, dass da die Tür vernünftig herpasst. passt. Die Tür kann man immer noch nachkorrigieren. Ja, ich will bloß... Also haben wir gerade so keine Tür. Weiß, dass die Viecher nicht mehr reinkommen. Wir haben momentan keine Tür, du wirst die wir also aus Haus mitnehmen. Ja, Tür würde ich jetzt gerade bauen. Ähm Also, da ist mal fast dicht. Okay, das ist also normalerweise sind die ersten Häuser, die jemand in einem Minecraft dran baut, noch hässlicher. So gesehen ist das nicht einmal so hässlich. Wir profitieren natürlich schon ziemlich von dem Pilz. <lacht> ja, ja. Der macht das Ganze schon ästhetisch ähm. wertvoll. <lacht> irgendwie... Also momentan können wir nur noch von Spinnern angegriffen werden. Ich glaube, ich mache das da mal dicht. Ja, morgen früh, wenn Gott will. Ähm. Also die Wand hier ist Oops. nicht hübsch. So. Aber ja. es liegt daran, dass ich sie gebaut habe. <lacht> ne, das haben wir schon beide gemeinsam verbockt. Also...